Hallo meine poke und poke willkommen zur dritten Folge von Pflanzendien-Zombies. Ähm, in der letzten Folge haben wir die Welle durchgemacht und haben ja einen Brief, wie es mir scheint, bekommen. Lass den uns mal lesen, würde ich sagen. Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlich die Zombies. Ja gut, danke für die Warnung. Oh, das ist mein Haus. Haus von Mike Petersam. Oh Gott, wie viele von denen, Alter. Und wie gesagt, die Böse und die Mini Das sind alles Minigames. Und ich liebe die Musik. Das ist die Bossmusik, wenn man so will. Das sind so gesehen die Böse. Und ich, ich finde es einfach nur richtig. <lacht> ich feiere einfach die Musik. Irgendwie. Alter, der wollte ihn gerade fressen, habt ihr das gesehen? Alter, wie unhöflich. Fangen wir da mal einen hin und äh. Kommen wir da mal einen hin und Bombe, die behalten wir mal. Ich muss selber raten, wenn ich leider sein, weil ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren weil ich weiß, wo ich was hinsetzen soll. Ich komm, jetzt mit mal da hin. So, da kommst du nicht durch, mein Freund. Nee, nee, nee. Uh, dann so, müssen wir da hin. Noch ein Duplinator. Komm da. Nein, der, der ist mal da oben was gekommen. Oh, nee, jetzt springt er drüber und dann frisst er den wahrscheinlich auf. Oh, nee, komm. Killt ihn, killt ihn. Hier eine Bombe. Ja, boom. Nice. Noch eine Bombe. Boom. Wir haben echt keine Chance, Alter. Null. Absolut keine Chance. Nochmal ein paar Bomben hinsetzen. Passt. Ja, wo sitzen wir denn jetzt? Keine Ahnung, egal. Da. Da, Und da oder so, ich hab keine Ahnung. Oh, ha! Pech! Das hat der davon. Eine riesige Welle, die erste von zwei Stück. Mm -hmm, mm -hmm. Können wir noch mal so eine Eisschießer bekommen, bitte? Ich platziere die beiden bei einfach irgendwo hin, ich weiß es nicht. Oh, jetzt gibt's aber hier Stress, Mann. Boom! Fünferkühl, wie es mir scheint, oder? War das? Fünferkühl? Ich weiß es nicht. Oh nee, jetzt kommt da noch so ein Springer. Geht erstmal sterben hier, ja, alle. Ne? Boom! Oh, die Hände ist auch gestorben. Oh mein Gott, wie viele kommen da? What the fuck? Geht mal sterben hier. Oh scheiße. Oh scheiße. Das sieht nicht sehr gut aus hier. Aber wir haben hier noch eine Bombe. Boom! Einfach keine Chance. Brains. Gar nichts Oh Andy Säune. Egal. Alter, wie hier geschossen wird ohne Ende. Komm, ich hier einfach irgendwo was hin. Super, uh, wee, yay! Yeah. Da und hier und da und da! Spaß beim Fressen. So, da habt ihr noch was. Yay! Yeah. Alter, dieses Geräusch! Alter, übertreibt's! <lacht> Seht ihr das? Das ganze Spielfeld ist fast voll. Oh nein, die kommen weiter! Die kommen da unten weiter! Nein, nein! Die kill den, die kill den, die kill den, die kill den, Bombe, boom. Okay, äh, hier noch so eine Bombe, äh, Bombe genau, nee, hier noch so eine Pflanze. Hier noch eine Bombe. Noch eine Welle. Oh, nein, das ist eine Bombe, gib mir, gib mir eine Pflanze, ich will alles Feuer haben, Bis ist ganz Feldfeuer, es wird lustig. Ja, genau. Leute, schaut euch das mal an, das ist die beste, das beste Feld, ey. <lacht> Oh shit, die kommen alle durch. Nein, ich hier was kaputt, was meine ich kaputt. irgendwo, irgendwo, da. Boom, Explosiv Explosionator-Erfolg. Yay, ein Erfolg! Uh, und wir kriegen einen Giftpilz. <lacht> Pustepilz! Schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Okay. Mittlerweile ist es schon Nacht geworden. Und der PDF-Door. Nahm, Mike. Diese Zombies gehen einfach nicht auf was? Blablabla. Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnenvermittler. Da kommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Und zum Glück hast du ja auch noch ein paar Pustepilze. Pflanzen davon so viele wie genau. möglich, dann ist alles Paletti. Ja, die Sonnenblumen, die können wir jetzt nicht machen. Also, können, die bringen jetzt einfach gar nichts. Doch, bringt die schon. Och, was habe ich? Nee, wait. Lass mich... Doch. Ah, nee, das kriegen wir noch gar nicht. Wait, jetzt bin ich verwirrt. Also auf jeden Fall sind die kostenlos, weil wir keine Sonnenenergie bekommen. Aber wir starten trotzdem mit 50 Stück, das heißt, die können wir doch trotzdem benutzen, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die anderen schlafen. War das nicht irgendwie so, dass die anderen erstens schlafen? Oder war das in einem anderen Level so? Ich weiß es gar nicht mehr. Das nehmen wir da am besten. Ich weiß es nicht. Ja, aber dadurch, da wir jetzt nicht eh nicht so viel Sonderenergie bekommen. würde ich jetzt eh nur die Schwachen nehmen. hier. so und äh. Den. Ich verstehe es auch nicht genau, oh nein. Ich verstehe auch nicht hundertprozentig, was er jetzt damit meinte eigentlich. Oh, die muss Nachtmusik ist nice. Schlafe nur. Okay. Ich weiß auch, dass es noch Nacht, also noch Sonnenpilze gibt oder sowas. So eine Art halt. Die hier, die sind leider, ähm, kurzsichtig. die sehen die Zombies von dort nicht. Aber wenn der Zombie gleich näher kommt, ungefähr hier oder so, dann sieht er den und dann, oh, das ist ein Gegner! Und dann schießt er den ab. Und so, jo. Ja, die brauchen halt doppelt so lange, bis die Sonnenenergie bekommen, weil die halt... Äh, weil es halt Nacht ist. Klingt halt so nicht sehr viel. Die sind aber ziemlich stark. Vielleicht sogar stärker als norm normale Erbsen. Ja, doch. Aber zwei auf einmal sind immer gut. <lacht> Puste Pilze sagt mir nichts, es ist ein Giftpilz, alter. Zum Glück sind sie aber kostenlos. Das ist ziemlich nützlich. Und ja, ich behalte meine gleiche Taktik immer noch. Auch wenn es jetzt Nacht ist und wir nicht so viel bekommen. Ich mache jetzt so viele Pilze hin, wie, wie ich kann. Aber ja eher um, äh, umsonst viele. Hier haben wir hier noch einen. Weil der sieht ihn ja nicht mal. Deshalb ist der eigentlich auch unnötig. Die können wir auch gleich mal wechseln. Ich glaub, drei ist eigentlich unnötig, finde ich. Trotzdem mache ich welche. Warum auch nicht? Ich habe eh, hab eh genug. Oh geil, wir können jetzt hier so einen machen. Geil. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die stärker sind als die. Hier kommen auch schon die Zombies. Hier können wir beide bei nichts pflanzen. Ups, das kann ich mal zeigen. Das geht nicht. Hier aber können nicht bepflanzt werden. Oh, Leute, wie wir es bekommen. Leute. Brains. Brains. Noch eine Boostpils. Ja, spare einfach das Geld und gute Dance-Komponenten. Jetzt kommt das Geld endlich ins Spiel. Ach, auf der zweiten Stage. Okay. Oder nach, wenn es Nacht wird, sagen wir so. So. Hey, die Schaufel ist ziemlich nützlich. Oh shit, wir haben die Zeitung kaputt gemacht, das wird angry. Ah oh nein, kill Okay, nein, er ist tot. Okay, noch 10, äh, 10 Dollar bekommen. 10 Cent. Was auch immer die Währung hier ist. haben Geld bekommen, das können wir sagen. Seht ihr, das ist eigentlich ziemlich nützlich, was ich gemacht habe. So, okay. Dann machen wir hier nochmal so ein langsam Typen, weil der. Nein, aber das Geld! Oh, das Geld braucht man schnell einsammeln, weil sonst verbucht das wie jetzt. Schnell so. Okay, 30. Nice. Das Geld ist ziemlich nützlich. Ich so nicht, gesagt habe. Aber es gibt später auch eine andere, einen anderen äh, Weg, Geld zu farmen. Was einfach nur Zeit ja was einfach nur so Zeitverbrauch ich will immer wieder mal äh, hier reingehen spielen und so aber ich weiß nicht ob, da, ob das Spiel auch äh, merkt wann man zuletzt gespielt und alles war das Handy schon auf dem Handy war das so ich weiß nicht wie das hier so ist wenn wir mal sehen oh shit das sind Gräbern kommt nein das habe ich den oh bin ich dumm jetzt habe ich den gelöscht Super schlau von mir, hundertprozentig. Oh Gott. Ich wollte den da wegmachen. Oh, geil. Coins! Nein! Nein! Oh, oh Gott. Was mache ich hier? Ich wollte es gar nicht. Aber das waren so riesengroße Coins und ja, okay, egal. Wir haben jetzt nämlich einen Ersatz bekommen für unsere Sonnenblume und zwar eine Sonnen, ein sonnenpilz oder ein super mario pilz von damals von Farben ja oder maxi pilz wie auch immer <lacht> sonnenpilz genau so hieß er äh, gibt dir zuerst gibt dir zuerst kleine später normale sonnen ja das ist richtig klein und dann später wächst er und der bidee hey, du hast ja schon für 340 dollar gesammelt Wenn du 750 hast verkaufe ich dir was geiles okay Jo, oh, zumindest keine Springer. Ups. Oh, okay, alles gut. Keine Sorge. Zack, zack. Den nehmen wir noch rein, dann nehmen wir... ...den da. Wollen wir die gleich benutzen werden. Nehmen wir die trotzdem mal rein. Jo. Ich habe eh nichts besseres für den Moment. Zack und zack. Dieser Pilz, das ist sehr ja so cute irgendwie. Finde ich. Also, die sind jetzt richtig klein, die sind da, so klein wie der. Aber die wachsen. Die werden später noch wachsen. Und die geben mir auch nicht so viel. Die geben mir nur so. wenig halt. Aber werdet schon sehen, wir gut, wie gut die sind, wenn die wachsen. Nein, es ist da oben oh einer. Scheiße. Na los, gib mir den Filz. Soweit ich weiß, gibt es sogar auf der Xbox-Version, weil also das Spiel gab es auch auf Konsolen, auf manchen Konsolen, auf dem DS gab es das auch, da wurde das sogar neu gemacht, da, da sind die Sprites richtig lustig aus, das müsst ihr euch mal ansehen. Wie auch immer, äh, auf der Xbox-Version, soweit ich weiß, ich habe ja zumindest ein Video gesehen von der Xbox, da gab es ähm, Multiplayer-Modus, da haben die einen Zombies gespielt, hatten hier so die kleine Fläche, oder irgendwie geteilt, weiß nicht genau. Die anderen, das waren Pflanzen, das war richtig, sah richtig nice aus, das Gibt's gibt ja, aber soweit ich weiß nicht. Wäre ziemlich cool, aber wie würdest du das hier zusammenspielen? Gibt ja keinen Online-Modus hier. Obwohl ich, ich würde es. Wenn, wenn mir jemand sagen würde, man kann das Online-Spielen, dann würde ich es sogar glauben. Aber mittlerweile gibt es ja so irgendwelche Plugins. Nicht Plugins, sondern irgendwelche Add-ons und so einen Blödsinn. Damit man online spielen kann. Von daher. Okay, gut, dann haben wir die durch. Die werden auch gleich wachsen, werden gleich sehen. Vielleicht waren die so blup, fast wie so ein Mario äh, Sound. Und da wachsen Brains, die auch wirklich. Brains. Da kommt noch ein Bösewicht. Die machen wir erstmal fertig hier. Blum, blum, blum. Und dann geht ja auch genauso viel wie die normale Sonnenblumen. Und die ja, die sind genauso schnell wie Sonnenblumen am Tag. Und da, da seht ihr. Sind groß geworden. Sie oh, werden so schnell erwachsen. Hm? Seht ihr, wie groß sie jetzt werden? Das ist richtig nice. Oh shit, jetzt wird er wütend. Hm. Aber er wird, oh, ach, schon laut der, der ist echt schwach. Finde ich. Brains. Brains. Brains. Okay, tut mir leid. So, du kommst hier nicht durch. Okay, ich würde sagen, da machen wir eine Mine falls jemand denkt, der will rüber springen. Ich weiß gar nicht, ob sie... nee, gibt's keine Springer. Oh, dumm. dumm, aber egal. Immerhin sind wir geschützt. Passt. Schön, das können wir die benutzen. Machen wir es mal, hier, bei dem... Warum nicht? Okay, haben wir nicht Geld hier? Ich weiß nicht, ob ich schon Geld übersehen habe, das kann gut sein. Ich hoffe mal nicht, weil Geld ist sehr, sehr wichtig im Spiel. Heißt also das Geld ist vereinfacht in das Spiel auch... <lacht> nicht nicht, es ist das Spiel schon zu einfach ja, ne? Nee, muss dir das Spiel noch ein bisschen Power geben, ne? Ist das sonst viel zu schwer ja gar nicht. Oh, wow, die Folge ist schon nicht zu Ende. Krass. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Oh geil, money. Money. Ich bin jetzt Geld geil. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt die erste Jetzt ist die erste Welle. Krass. Das war eine lange Vorbereitung. man will nicht mehr hier, dies Ja, ja, danke schön. Oh, hier noch einen. Oh geil, Money. Jetzt kriegen wir glaube ich mehr Money. Hoffentlich. Please, please, give me some months ten months, some months Okay, nice. Gut, haben wir auch noch die Reihe fertig und die Reihe auch und hier müssen wir noch. Glück hat's Oh geil, Money. Und noch mehr Money! Yay! Okay, sorry, ich lasse es mal. Aber hier können wir jetzt nicht leider nichts hinpflanzen, weil da ein dummer Grabstein steht, den wir nicht entfernen können. Die können wir später entfernen, aber ich finde, man kriegt diese Pflanze zu spät. Im Spiel. Ich würde halt noch gerne, bevor die nächste Welle kommt und dann ja alle rausspringen, noch so eine Walnuss vorne haben. so wir können es auch so verbessern eben warum nicht okay nice gut okay passt okay nehmen wir hier noch mal ein Ja, Aber Dinge werden noch viel, viel teurer, das sage ich euch. Viel, viel teurer werden Dinge noch. Okay. So. Hui. Komm, stirbt doch endlich! Stirbt endlich. Ich will jetzt endlich mein Money und ihr sollt verschwinden niemand will Zombies im Garten haben glaube ich ich kenne jetzt keinen der Zombies gerne im Garten hätte was ist der Garten ist Vorgarten Hintergarten Mittelgarten weiß ich nicht alle Art von Garten vielleicht auch wissen es nicht Lol. <lacht> So, jetzt kommt die Welle. Die letzte Welle. Okay, noch sonne okay, die wir nicht brauchen. und da also kommen die alle. Oh, den habe ich ja noch gar nicht designt. Soll ich das in der nächsten Folge machen? Soll ich ich, ich würde sagen, in der nächsten Folge designen wir mal einen. Warum nicht? Obwohl, jetzt haben wir noch, glaube ich, Zeit. Wenn wir jetzt noch Zeit haben, mache ich es jetzt. Warum nicht? So kleines, Special. Alter, wie die den auffressen! Alter, der weint ja schon! Alter, das gibt's nicht, nee. Nee, du. Nee, das finde ich, okay. Alter, habt ihr das Gesicht von dem gesehen? War Nein! Alter, die, wie schnell die fressen! Was mit denn denen? Alter, die haben den einen habs drauf! das oh, gibt's ja nicht. Alter, richtige Killer hier am Start. Shit. Okay, jetzt essen die zumindest langsamer. Aber trotzdem. Okay, noch einer lebt. Noch, noch einer lebt. Den kriegt er down, den kriegt er down. Ich helfe euch. Nice. Alter. Wow. Und dafür kriegen wir einen besseren Gift. Einen stinkpilz Verströmt giftige Dämpfe. Die Fliegengitter durchdringen. Stimmt, jetzt kommen die äh, Fliegengitter-Zombies. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Da, da, einer. Da kann man draufgehen, da sehen Fliegengitter. Zombie. Pylonen zombie Zombie. Jo, aber dann würde ich sagen, da war es mit der Folge. Und ich werde noch äh, einen arbeiter machen, eben machen, damit die Folge ein bisschen länger wird, und nicht? Äh, welche Farbe? Nehmen wir mal... Weiß ich nicht. Äh, passt. Äh, Haare. Was gibt's denn da so Haare? Oh. <lacht> oh, super. Das ist sehr cool. Ich würde sagen, wir geben den so. wir hatten dann so. Super Haare? Nee, oder? Komm, die passen. Dann nehmen wir die so. Hamel, <lacht> Kamel, Hamel. Äh, äh, nehmen wir noch hier. Oh. <lacht> super. Bisschen <lacht> Make-up kann ich schaden, denke ich. Oder hier, so ein Wurm aufs Auge. Ich würde sagen Make-up nehmen wir. Hot. Richtig hot. <lacht> wir haben ja noch Prinzhaus, Alter. Yo. Ja, nehmen wir das. <lacht> Kleidung auch noch, aber es ist nur fürs Porträt. Doch, das hier das ist doch toll. Zubehör, ja. ich finde, macht die Folge einfach richtig lang. Dadurch, Lol. Ein ohrring hm. oh Gott, <lacht> noch einen dritten Zahn oder was auch immer das ist. Ein ohrring und oh, was anderes am Ohr. Ja, nehmen wir das. I love brains. Hilfe in die Hütte. Was, was für Hilfe? Äh. Äh. <lacht> nehmen wir das. Nehmen wir das. Ja, genau so rot. <lacht> Und auch so ein schöner Hintergrund. Äh. Äh. Oh, super. Fertig. Wie nennen wir... Was? Bist du mit deinem Sommer da wirklich fertig? Falls du doch irgendwas ändern möchtest, da den du auch fertig geklickt hast, musst du wieder ganz nach vorne. Ja. Yes. Ah, komm. Oder jetzt JPEG da auf deinem Desktop. LOL! Auf meinem Desktop wurde gerade ein Pilz Von dem <lacht> Wenn ich dran denke, dann blende ich das mal ein. Yay! Neue Sombada! Gut, okay, reicht. Äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ähm. Yo, ich werde dann ab jetzt, ähm, die werden, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wenn ja, dann lasst doch eine um, die Bewertung da, würde mich dann freuen. Ein Abo, wäre auch ganz knellchen, zu probieren. Ähm, teilen natürlich super, ähm, guckt guck euch die anderen Folgen an und die späteren Folgen, auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal, ciao, Leute.